Aber einer in eurer Mitte, der ist bereits seit diesem November 30 Jahre bei uns. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 30 Jahre. Nicht krank. Außer <lacht> <lacht> oh, jetzt zu der Leide. <lacht> <lacht> das ist schon so lange. Ja? ja, das ist echt schon so lange. Aber man zieht es ja, ja an. <lacht>